Es war am 21. März 2006, als Twitter das Licht der Welt erblickt hat. Ausgehend von einem Gespräch zwischen Jack und mir. Mir war sofort klar, das macht süchtig. Einige haben am Anfang noch gezweifelt, aber viele haben gesehen, dass eine Magie in diesem Dienst steckt. Das ist eine Geschichte über die Macht des Netzes. Social Media, da führt kein Weg dran vorbei. Die Nachrichten werden Updates oder Tweets genannt. 140 Zeichen reichen nicht aus, um ein politisches Programm zu vermitteln. Botschaften, die manchmal sogar soziale Bewegungen auslösen oder verstärken. Hast du dem Olli eigentlich erklärt, was Twittern ist? Aha. Uh -huh. Ah, okay. Er hat ich, das ich, alles. Hab, ich hab's verstanden. Das ist eine Geschichte über die Macht des Netzes. Sie wird wohl einmal tatsächlich in den Geschichtsbüchern stehen. And I was watching when ich war dabei, als Jack seinen berühmten Tweet geschrieben hat, ein Einzelner hat die Macht, die Welt mit 140 Zeichen zu verändern. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich war so aufgeregt, weil ich dachte, er hat recht. Mir fielen direkt drei, vier Beispiele in der Geschichte ein, in denen ein Satz tatsächlich die Welt zum Guten verändert hatte.